Ihr könnt drei neue Gratis-Items in Roblox bekommen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Chainsmokers Festival-Tycoon zu spielen. Die drei Items, die ihr bekommen könnt, sind einmal hier zwei Lautsprecher, die sitzen bei euch auf den Schultern. Dann gibt es noch die King of the Party-Krone, die finde ich ganz cool. Und dann als letztes Item gibt es noch den Party-Captain-Hut, den finde ich jetzt nicht so cool. Aber wer es mag, kann es auf jeden Fall tragen. Wie gesagt, ihr müsst in den Festival-Tycoon rein, der ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr da drin seid, müsst ihr hier halt einen Tycoon aufbauen. Das kann ziemlich lange dauern, vor allem wenn ihr die letzten 3... Items von den Chainsmokers noch nicht gehabt Habt, dann wird ziemlich lange dauern, weil ich weiß noch bis ich meinen Tycoon so weit hatte, wie er jetzt ist hat's echt ziemlich lange gedauert und ähm, ich muss ihn jetzt sogar noch weiterspielen. Wenn ihr im Taikun drin seid, müsst ihr mich hier links auf kostenlose Items klicken und seht dann hier die party yacht yacht für eine 5 Motorteile auf der neuen Yacht-Party. Warum hier 3 von 5 steht, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich schon 3 gefunden. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigefehler. Und dann gibt es hier unten noch was. Hier gibt es irgendwie Punkte, die man sammeln muss. Ab 150 kriegt man die Dinger hier und ab 300 bekommt man die Party-Krone. Und hier steht, kaufe Buttons, um das Festival einzurichten. Ich kann hier natürlich immer Sachen einsammeln. Ihr solltet wissen, wie ein Tycoon geht. Aber wenn ihr den Tycoon noch nicht gespielt habt, dann glaubt nicht, dass es sehr schnell geht. Weil ich weiß noch, wie ich hier stundenlang gefarmt habe. Es ist halt ein Tycoon. Du musst halt ewig farmen, um voranzukommen. Und ich habe hier schon sehr viel gebaut. Ich folge gerade einfach nur den Pfeilen. Die führen mich irgendwo hin. Und ich weiß nicht, wo sie mich hinführen, aber ich muss ja sowieso erstmal weiterbauen. Ich kann mich gar nicht an das Gebäude hier hinten. erinnern. Äh Doch, ich erinnere mich. Doch, bei dem Airport habe ich das letzte Mal aufgehört. Und hier habe ich dann aufgehört, weil es mir einfach zu lange gedauert hat. Aber wenn man hier so die gelben Sachen kauft, dann kriegt man sein Geld auch schneller wieder rein. Das bedeutet, die kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall. Weil jetzt kriege ich 19.000 pro Sekunde. Jetzt kriege ich schon 19.900 pro Sekunde. Und der Laufstück hier lohnt sich nicht wirklich, weil der kostet mich 600.000 und ich kriege keine Boni dadurch. Aber man muss es natürlich bauen, um weiter voranzukommen. Ich weiß nicht, ob der Airport hier wichtig ist. Ich gehe mich mal umschauen, ob es jetzt noch andere Möglichkeiten gibt, für mich weiterzubauen oder ob ich wirklich am Flughafen weitermachen muss. Weil hier stand ja was von einer Yacht-Herausforderung. Und eine Yacht würde ich mir vorstellen, dass die da hinten ist. Aber da hinten gibt es ja nur dieses Boot und nicht die Yacht. Vielleicht kann man irgendwo anders noch eine Yacht bauen. Ich schaue mich mal um. Okay, ich bin jetzt hier auf die andere Seite der Map gelaufen und ab und zu ploppen bei mir Pfeile auf, die jetzt in eine andere Richtung zeigen, wo nicht der Flughafen ist. Aber ich sehe hier aktuell nichts. Ja. Obwohl, ich glaube, die zeigen mir doch zurück zum Flughafen. Ich habe nur die Orientierung. Von, ja, wow. Statt den Knopf zeigt er mir jetzt auf den Knopf. Also muss ich offenbar schon den Flughafen fertig bauen. Gut, dann baue ich hier erstmal den Flughafen fertig und wir schauen dann einfach mal weiter. Ich hoffe, dass ich dann wenigstens auch ein Flugzeug bekomme, mit dem ich rumfliegen kann. Kampfjet! Ja! Oh Gott, ich habe ihn angestoßen. Bitte lass mich rein. Fliegen! Oh yeah, wie fliegt man? Warte mal, ich versuche ihn nochmal umzudrehen. Auf einmal kann ich ihn nicht mehr so leicht umdrehen. Wow. Okay, ich kann das Ding nicht steuern. Vielleicht habe ich keinen Flugschein. Ich habe keine Ahnung. Schade. 100 Millionen? Junge. Ich hoffe, das muss ich nicht kaufen. Da steht zwar aber Minuten, aber das ist einfach nur eine schlechte Übersetzung für Millionen. Okay, jetzt zeigen mir die Pfeile auch endlich in eine andere Richtung. Alles klar, ich kann endlich weitermachen. Guckt euch das an. Es gibt so viele Autos, die ich mir für 100 Millionen hier kaufen kann. Ich habe aber schon so viele. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, diese Autos hier zu haben. Vielleicht wurden die später hinzugefügt, aber ich hatte den Tekun schon soweit. Jetzt kann ich hier erstmal mit meinem geilen Bugatti rumfahren. Yeah! Ui, ui, ui. Aha, hier kommt dann das nächste Gebäude hin. Sieht immer noch nicht nach einer Yacht aus, weil wir sind immer noch nicht am Wasser. Aber dann bauen wir mal, was auch immer hier ist. Oh, Security. Endlich mehr Geld. Mehr Geld ist das, was ich brauche. Nice. Geil. Jetzt schon 25.000 die Sekunde. Es geht voran. Aber ich habe jetzt leider auch den Punkt erreicht, an dem ich warten muss. Das muss man beim Tycoon immer machen. Das finde ich so nervig an Tycoons. Man kommt am besten voran, indem man jetzt einfach AFK rumsteht und wartet, bis das Geld von alleine hochgeht. Also sehen wir uns später wieder. So, etwa 15 Minuten später kommt. Gucken wir jetzt mal nach, wie viel Cash ich gesammelt habe. Und es sind, ja, fast 6 Millionen. Das sollte reichen für die nächsten 5 Buttons vielleicht. So, wir kaufen uns erstmal diesen hier. Immer die gelben zuerst, weil die bringen einen auch mehr Geld. Aber ja, wenn man keine gelben mehr hat, muss man die blauen kaufen, damit neue gelbe kommen. So, wenn ich den kaufe, kommt jetzt hoffentlich wieder ein gelber, oder? Nein! Na gut. Eins. Zwei, Drei Bänke und schon bin ich wieder pleite und kann mir nichts mehr leisten. Sind hier überhaupt... Da hinten sind die nächsten Buttons. Okay. Na gut, dann werde ich wohl den Falcon jetzt erstmal in Ruhe weitermachen, bis wir an einem Punkt sind, an dem es interessanter wird. Oh, lol, ich sehe gerade. Erst jetzt, wo ich hier bei diesem Vergnügungspark angekommen bin, hat sich das GUI geupdatet. Ich habe null Motorteile und bin gerade mal so weit von den Punkten her. Okay, interessant. Na gut, dann, ähm... Um werde ich einfach mal weitermachen und update euch, wenn ich soweit bin. So eine halbe oder eine Dreiviertelstunde später, ich habe keine Ahnung, wie viel später, habe ich jetzt den Freizeitpark so ziemlich fertig und ich muss echt sagen, ich finde, all die neuen Teile hier, die wurden echt ziemlich hingefuscht. Alles schwebt oder hier sind irgendwelche unsichtbaren Wände, wo nichts hingehört oder man fällt durch den Boden durch. Manche Teile sehen so leblos und leer aus. Ich... Diese Achterbahn hier, ähm, ja, ganz cool und so, aber irgendwie ergeben viele Teile davon keinen Sinn. Vor allem, die geht da oben durch eine unsichtbare Wand durch. Das Teil da oben ist nicht geankert. Wenn da nicht so viele unsichtbare Wände außenrum wären, würde das hier durch quer durch die Map fliegen. Hier fliegt man einfach in der Luft? Alter. Naja, Freizeitpark ist fertig, wir machen weiter mit dem Dock. Und ich hoffe, dass der Dock jetzt auch endlich das ist, was ich brauche. Ich bin hier so weit... Und ja, 1,61 Millionen kostet mich der Dock. Oh ja, neuer Abteil. Und das sieht sehr nach Yacht aus. Wir haben ein für 1,61. Nochmal 1,61. Interessant. Ähm, dann haben wir hier ein Motorteil. Damit haben wir jetzt 1 von 5. Ich gehe dann davon aus, dass wir alle Motorteile hier auf dem Dock finden werden. Dann bauen wir noch den Dockbau. Und die Beleuchtung natürlich. Und da ist das nächste Motorteil. Damit haben wir schon zwei von 5. Und scheinbar kostet hier alles 1,61, besser als beim Freizeitpark, wo ich 3 Millionen pro Ding bezahlen musste. Aber trotzdem ist mein Geld dann auch bald alle, wenn ich hier noch mehr Zeug hinbauen muss. Naja, so sind nun mal Tycoons. Gerade dieser Tycoon dauert so unglaublich lange. Jetzt habe ich wieder 8 Millionen, das heißt ich kann dann ja wahrscheinlich 5 Knöpfe bauen und jetzt vielleicht 6, 7 Knöpfe bauen. Mal gucken. Ich könnte auch Mathe machen und ausrechnen, wie viel ich wirklich bauen kann. Aber ich mache lieber eine Schätzung. Dock Dekor natürlich. Ich will eine Yacht haben. Gib mir jetzt endlich eine Yacht. Rotrumpf, oh, das sieht gut aus. Brücke. Ja, gib mir, gib mir alles. Ja, Mann. Jetzt bauen wir uns eine schöne Yacht hier. Ah, jetzt kann ich nur noch einen Knopf bauen. Und zwar den da hinten. Couch. Noch mehr Couch, ist ja klar. Noch mehr Couch. Ah. Ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich bei der Yacht weiter bin. So, ich habe noch ein Stückchen weitergespielt. Hier ganz rechts auf dem Boot haben wir auf der Tanzfläche noch ein weiteres Teil. Damit habe ich dann schon drei von fünf. Und jetzt muss ich einfach weiterbauen. Ich habe jetzt 53 Minuten zusammen. Ich hoffe, dass es reicht. Bitte sag mir, dass es reicht. Ich habe noch nicht einmal dieses Item hier. Ich dachte wirklich, dass es schneller gehen würde, aber... Naja, ich hätte es besser wissen müssen. Wir holen uns hier erstmal Hocker und danach wahrscheinlich nochmal Hocker. Ah, diesmal eine Bar, immerhin. Dann Couches. Noch mehr Couches. Ja, Couches kann man nie genug haben, nicht wahr? Noch mehr Couches. Und dann natürlich noch Hocker. Und, ach, da hinten kann man sich die Treppe kaufen. Ja klar. Treppe nach oben statt nach unten. Na gut. Und es gibt keine gelben Buttons mehr. Das heißt, es wird weiter so lange dauern. Aber jetzt kann ich immerhin schon mal einige Sachen dazu holen. Couches! Oh mein Gott, endlich wieder Couches! Boah, ich kann echt nie genug Couches haben. Und noch mehr K... Oh Gott sei Dank! Wisst ihr, was hier fehlt? Noch mehr Couches. Aber ich finde, der Raum... Irgendwie fehlen im Raum noch Couches. Also ich finde, die hätten da noch mehr Couches hinzufügen müssen zu dem Teil. Kuchen. Ah, oh Gott sei Dank. Couches. Nochmal Couches. Oh, ich hatte schon Angst, dass wir hier nicht genug Couches bekommen werden. <lacht> ich gehe auf Dekorationen und das sind wieder Couches. So, ich habe noch 8 Millionen. Beziehungsweise 8 Minuten. Dann kann ich mir endlich das Below Deck holen. Oh Gott, wäre fast runtergefallen. Und natürlich Couches nicht vergessen. Und damit ist mein Geld auch schon wieder alle. Und ich habe ja immer noch kein weiteres Teil gefunden. Ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Nochmal später habe ich jetzt wieder 33 Millionen und ich habe gerade eben nachgesehen, ich bin bei 150. Ich habe das Item noch nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Button kaufe, dann müsste ich theoretisch das erste Gratis-Item endlich bekommen. Endlich. Ich bin hier schon seit zweieinhalb Stunden. Nee, seit zwei Stunden ungefähr. Nee, eigentlich nach zweieinhalb. Lol, ich bin hier schon seit zweieinhalb Stunden unterwegs. Und ich hatte den Tycoon schon ziemlich weit. Ich will nicht wissen, wie lange ihr strugglen müsst, wenn ihr den Tycoon auch gar nicht gespielt habt. Aber daraufhin erstmal ein paar weitere Couches. Bam. Und ich habe das Abzeichen bekommen. Endlich. Endlich. Okay, jetzt kann ich hier mal die Seite aktualisieren. Und ihr seht, ich habe The Best Boss im Besitz. Perfekt. Gut, kaufen wir noch weitere Items. Best Boss haben wir jetzt schon. Couches natürlich ganz wichtig. Couches. Noch, natürlich noch mehr Couches. Super wichtig. Und, Ceiling-Dekor, also wir brauchen Deckendekor, also ich brauche eigentlich Couches. Tische, ja, Tische finde ich auch mal gut. Mitten im Wasser? Wird das Wasser hier auch noch entfernt, oder nicht? Hä? Warum? Haben die auch vor, das Wasser zu entfernen? Was soll das eigentlich? Haben die nachgedacht? Aber guck mal, hier ist 4 äh, von 5. geil. Also ich glaube, ich komme der Sache sehr nahe gerade. Aquarium, ja, ich bin gerade in einem Aquarium. Wow, jetzt haben wir hier Wasser im Aquarium und außerhalb des Aquariums. Digga, was haben die mit diesem Talkun gemacht? Oh Gott, vielleicht, vielleicht werden wir das Wasser noch los, wenn wir das Ding fertig bauen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Leute. Aber hier ist alles nass. Ich sehe gerade, ich bin noch ziemlich weit entfernt von den nächsten. Oh Gott, nee, oder? Ich muss nach da hinten gehen. Ich bin immer noch nicht fertig. Okay, ich werde einmal dem Spiel neu beitreten, weil ich habe gehört dass der fünfte Motorblock ein bisschen verbuggt ist. Deswegen gehe ich einmal raus und gehe dann nochmal in den Festival Tycoon neu rein und gucke nach, ob ich den vierten Motorblock nochmal aufsammeln kann, weil ich habe gehört, dass das so ist. Das will ich natürlich prüfen. So, angekommen im paar. Okay, <lacht> im Festival Tycoon. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal weiter und ich folge einfach den Punkten, weil jetzt wird mir auch angezeigt, dass ich nach da hinten soll. Es geht also weiter in der Yacht sehr gut. Dann hole ich mir... Diese Autos hier, die äh, bleiben immer hängen, deswegen nehme ich lieber hier so ein Ding hier. Ich glaube, mit dem komme ich besser voran und fahre dann wieder zur Yacht hin. Oh ja, damit bin ich so viel schneller bei der Yacht. Oh, was ist denn hier los? Skatepark-Bereich. Ach, einen Skatepark müssen wir auch noch bauen. Alles klar. Für drei Millionen? Oh Gott. Na gut, dann bauen wir den Skatepark mit was auch immer ich noch habe. Nice, wir haben eine... Also, die Rampe. Also, das, so sieht keine Halfpipe aus. So springt man... Egal. Wir gehen jetzt einfach nochmal zur Yacht und gucken nach, ob wir noch einen letzten Motorblock finden werden. Dann gehen wir hier mal rein, gucken wir mal runter. Alles ist immer noch unter Wasser. Und da hinten ist ein Motorblock. Vielleicht habe ich den vorhin auch nur übersehen. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist dann noch ein Motorblock. Bam. Und jetzt haben wir 5 von 5 und damit das Abzeichen und diese, wie ich finde, nicht sehr schöne Cap freigeschaltet. Und das letzte, was mir noch fehlen, sind 300 Punkte. Ich muss den Tycoon, glaube ich, dafür wirklich abschließen. Oh Gott. Also, wenn ihr euch fragt, warum das Video so spät kommt, ich habe das am Sonntag um 3 13.15 Uhr versucht aufzunehmen und es war geplant, dass ich es um 15.15 .15 Uhr veröffentliche. Jetzt haben wir schon 15.30 Uhr. Ich wusste, dass der Tycoon lange braucht, weil Tycoons immer lange brauchen und speziell dieser Tycoon lange braucht, aber ich dachte, komm, ich habe schon so viel. Es kann nicht so lange dauern. Ich habe mich geirrt und ich finde es schade, dass mein Video jetzt deswegen so spät kommt, aber da müssen wir durch. Aber wisst ihr was, ich werde das Ding hier zwar noch durchspielen und ich werde mir diese Krone holen, weil ich will diese Krone. Von all den Items hier interessiert mich nur die Krone. Ich werde das weiter durchspielen, aber ich breche die Aufnahme jetzt ab, damit ich das Video wenigstens für euch noch raushauen kann rechtzeitig. Und ähm, wenn das Video dann online ist, werde ich vielleicht auch schon die Krone haben. Vielleicht werde ich immer noch hier drin sein. Könnt ihr ja nachgucken. Und wenn ihr keinen Bock habt, ewig zu farmen, einfach nur für drei Gratis-Items, dann könnt ihr euch auch einfach das Video anschauen, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!